Es lohnt sich hier vorbeizuschauen, weil man so in dieser Art und Weise die Zusammenstellung das erste Mal sieht. Also wer hat die Preise überhaupt gewonnen seit 2012? Das ähm, ist also eine ganz neue Zusammenstellung. Ähm, es gibt zwar ein, ein, eine kleine Publikation, aber in dieser Größe auch und in der Bandbreite ist es nur hier in der Ausstellung. Und wir haben auch neue Sachen, die wir zeigen können. Ähm, wir haben zum Beispiel Grafiken aus Lea Grundis Kunstsammlung in Greifswald ähm, hier das erste Mal auch zu, äh, zu zeigen. Und von daher lohnt sich ein Besuch, weil es wirklich neue Sachen hier gibt. in der Kategorie Kunstgeschichte bekommt den Preis Dorothea Schöne für ihre Ausstellung zu Yusuf Abo hier in Berlin, also ein lange vergessener jüdischer Bildhauer, den sie in einem Katalog in einer Ausstellung würdigt. Yusuf Abo, ein Bildhauer, der in Palästinem, heute in Israel geboren wurde, nach Berlin kam in den 10er Jahren und aufgrund seiner jüdischen Abstammung und aufgrund der Tatsache, dass er ein Ausländer in Deutschland war oder nicht deutscher Herkunft war, in Vergessenheit geraten ist, ins Exil gezwungen wurde. Und wir haben ihn auf seine Vita aufgearbeitet, sein Werk aufgearbeitet und haben ihn mit einer Ausstellung und einem wirklich auf viel Forschung basierenden Katalog wieder zu Ehre verhelfen wollen und zur Anerkennung. Ich glaube, das ist so ein... ein, ein ja, dass man einen, einen Stein oder einen Anstoß bildet für andere Häuser, in ihre Sammlung zu gehen, nach ihm zu gucken, ihn vielleicht, vielleicht auch in diesen Kanon wieder reinzubringen. Es gibt jetzt gerade eine Ausstellung im Lehnbachhaus, wo er dabei ist, weil die in der eigenen Sammlung nachgeschaut haben. Und das ist eigentlich die größte Würdigung, die wir uns erhoffen konnten, dass man schaut, dass die Art, wie wir Kunstgeschichte schreiben und ausstellen, dass man die vielleicht einer Revision unterzieht, weil wir dazu eingeladen haben, das zu tun. Im Bereich Kunstvermittlung ist das Natascha Nisic aus Paris, die ein Kunstprojekt gemacht hat in Zeiten von Corona, nämlich den The Crown Newsletter, so also eine Homepage, äh, interaktive Galerie könnte man sagen, wo sich Künstlerinnen vernetzen konnten während Corona. Also Galerie heißt, dass es so kuratiert sein sollte oder dass jemand, das so, sagt, okay, was gut, was nicht gut in meine Galerie. Das war überhaupt nicht das Ziel. Also äh, die Idee war richtig, wir tauschen etwas, wir geben uns etwas, wir, es ist ein gemeinsames Geschenk und es gibt keinen Kurator, niemand weiß mehr als die andere. Ja, und das ist ganz anders, also für mich als Prinzip, als eine virtuelle Galerie. Nur die Idee, dass wir auch ähm, immer sehr stark an die Aktualität reagieren könnten. Ähm, zum Beispiel als ähm, Black Lives Matter in Amerika äh, stattgefunden hat. Gleich haben wir etwas zusammen gemacht, fast ohne Diskussion. Also es war ganz klar. Und natürlich für die Ukraine haben wir gesagt, okay, wir müssen unser Crown Net öffnen, Künstlerinnen aus der Ukraine einladen. Also dies, diese Möglichkeit, also sehr reaktiv zu sein, weil es regelmäßig jede Woche ist. Äh, ist ein, eine Sache, die ich unglaublich schön finde. Also, die beiden Preisträgerinnen in der Bildenden Kunst sind einmal Rudolf Herz aus München für seine Videoarbeiten und Karl Kalon aus Berlin für ihre Arbeiten zu den Völkerschauen und ähm, Aufarbeitung von kolonialistischen Zusammenhängen. I have nothing formal prepared, I just wanted to show you a few pictures to contextualize the project. And once I cut the book apart, I was flooded with um, this kind of um, psychic imaginary of what should have been on the pages of the book. And so I think the other part that I would just add to, besides the destruction part, there's a kind of um, a level of care I think I'm trying to bring also to these materials so that we um, no longer relate to them in the same way and we also have a chance to um, be different people in relation to this work as well as they get to be different um, through the through, being, uh, through changing how the book originally situated them Das Dresdner Lenin-Denkmal ist also 1974 von einem russischen Bildhauer äh, erbaut worden. Das Denkmal ist aus rotem Granit, karelischen Granit und blockweise aufgebaut. Und mein Vorschlag war, diese Blöcke auseinanderzunehmen, sodass diese Formation entsteht. Also da wird quasi nichts zerstört, nichts künstlich zerstört, sondern das Denkmal nur in die einzelnen Teile zerlegt. Bei dem Transport nach Karlsruhe habe ich gesehen, was für ein ästhetisches Potenzial in dem Transport selber liegt, also wenn die Büsten auf einem Lastwagen äh, gebracht werden und durch die Landschaften fahren. Im Jahr darauf habe ich dann quasi das große Projekt Linien und Tour gestartet und bin in vier Wochen 6000 Kilometer durch Europa gefahren und habe denen das postkommunistische Europa gezeigt. Ähm, das war einerseits quasi eine, eine Fahrperformance, andererseits sah es so aus, dass es abends immer Veranstaltungen an Orten gab, an, bei einem Theater, bei einer Fabrik, auf einem Marktplatz. Und da war das Motto: Ja, und die Referenten, die ich mir ausgesucht hatte, erklären Sie Lenin das 21. Jahrhundert. Das ist natürlich eine, ein vermessener Auftrag, im Jahr 2004 das 21. Jahrhundert erklären zu sollen, aber damit sollte quasi nur der utopische. Gehalt und die ganze Problematik kommunistischer Projektion und Zukunftsvision thematisiert werden. Die Ausstellung findet hier statt, weil eben der Hans und Leon Grundig Preis von der Rosa-Luxemburg-Stiftung vergeben wird. Und wir dachten, das ist eigentlich ein guter Ort, um das auch nochmal zu zeigen, nach außen hin in die Stadtöffentlichkeit. Und der politische Hintergrund ist auch, dass eben ähm, das Werk von Hans und Lea Grundig in den letzten Jahren ähm, neu entdeckt worden ist, würde ich sagen. Also gerade zur Zeit von Lea Grundig in Palästina, in Israel, ist, haben wir neues, oder konnten neue Sachen entdeckt werden. Aber auch mit einem gewissen zeitlichen Abstand sieht man eben die Kunst in der DDR auch nochmal aus einer neuen Perspektive. Also weniger jetzt vorurteilsmäßig als reine Staatskunst, sondern man sieht eben, Kunst als Widerspruch, Hans und Lea Grundis Werk eben auch gegen die politischen Systeme immer wieder auch hervorgebracht hat, die Kunst, die da auch wirken konnte, auch im Widerstand. Also gerade in der NS-Zeit war das ganz massiv, beide haben sich da sehr eingesetzt gegen den Faschismus. Und äh, Kunst als Widerspruch aber auch für die aktuellen Preisträgerinnen und Preisträger, weil die sich natürlich auch zu politischen, sozialen, gesellschaftlichen Sachverhalten äußern. Der Anspruch war eine kämpferische Kunst. Von Lea Grundi stammt der Satz, ich wollte die Menschen so darstellen, dass man ihr Elend, ihre Leiden erkannte und zugleich Zorn darüber empfand. Und wer ihre Arbeiten kennt oder sie heute in der Ausstellung unten gesehen hat, weiß, dass das gelungen ist.